Unsere Heimat weiter abzubaggern für Braunkohle, die das Klima schädigt, ist kein guter Plan. Dafür Geld auszugeben, noch viel weniger. Wir fördern lieber erneuerbare Energien und unterstützen Ideen und Programme zum Energiesparen. Denn Klimaschutz ist auch eine Chance für unsere Wirtschaft. Am 31. August. Grüne wählen.